Für die kommende Landtagswahl stehen wir Piraten für Freifunk, den Schutz deiner Privatsphäre, ohne Uploadfilter und schnellem Internet. Wir stehen für eine Heimat, die weltoffen und menschlich ist. unter Gleichberechtigung aller Religionen. Unsere Wohnungen sollen bezahlbar bleiben, ohne Verwendung von Staatstrojanern und bei der Wahrung des Briefgeheimnisses. Wir setzen auf den fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr fordern Bildungsurlaub für Erwachsene und mehr Lehrer ohne befristete Arbeitsverträge für unsere Kinder. Holz! Wir sorgen mit Sicherheit für Freiheit und machen aus unserem Polizisten wieder Freund und Helfer. Darum setze dein Kreuz am 14. Oktober bei den Piraten.